Die Drossel ist da, <lacht> hatte ich beim letzten Mal gesagt. Und äh, ja, ich war ja etwas äh, entrüstet. Äh, nicht nur ich bin entrüstet, irgendwie so dieses gesamte Netz ist entrüstet. Und äh, jetzt nur so entrüstet hier rumrufen bringt ja erstmal nichts. Äh, wir müssen ja was tun. Und äh, wie kann man was tun? Äh, Möglichkeit 1, äh, ich bin mal ganz klassisch dran gegangen. Ich habe mir eine Aktie bestellt. Ich bin jetzt äh, Aktionär dieser Telekom für 9,02 Euro oder was ich bezahlt habe. Ist zwar eigentlich schade, weil damit supporte ich die ja auch noch. Äh, das bedeutet aber, ich habe jetzt Rederecht äh, auf dieser Versammlung. Äh. Ja, und äh, das ist so eine Möglichkeit, äh, dass ich jetzt da hingehe und sage, ha, ah, ist ja alles evil. Äh, aber ich habe mir überlegt, das könnten wir ja noch ganz anders machen. Äh, wir können alle virtuell in dieses YouTube, äh, was wir ja noch alle nutzen können, äh, Videos reinstellen, wo wir eine virtuelle Hauptversammlung haben. Und jeder, der im Netz ist, kann der Telekom sagen, was er von ihren Drosselplänen hält. Markus Becketal hat gestern bei der Eröffnung von der Republika äh, dieses Merkel-Zitat gebracht äh, mit »Kein Netz zweiter Klasse« und genau äh, darum geht es hier auch. Äh, Fragen wir uns doch mal, finden wir das gut, dass wir äh, eine Zweiklassenmedizin haben? Ach, das leuchtet jemand? Nee, das leuchtet auch keiner. Le leugnet auch keiner mehr. Ne? Und äh, genau dahin geht dann die Reise. Und ähm, das merken auch die Menschen. Ich finde das total toll. Äh, komischerweise versteht selbst meine Mutter die Drossel. Ja, also, alle anderen netzpolitischen Themen sind ja äh, oft sehr komplex. Äh, aber die Sache ist sehr eindringlich. Und äh, deshalb jetzt äh, diese Überlegung, äh, ja, wir machen eine virtuelle Hauptversammlung. Und das Tolle ist, wir haben ja gerade dieses Epizentrum der Republika hier in Berlin. Darum nehmen wir jetzt gleich die Notebooks mit, äh, nehmen, wir heißt es, Headsets mit, äh, so dass dann äh, Menschen dieses Netzes äh, sagen können, was sie immer schon René Obermann und, äh, es, nee, Spießgesellen ist, glaube ich, zu negativ. Also es gibt aber bestimmt auch ein positiv besetztes Wort. Äh, wie komme ich eigentlich auf, auf so Schlimmes? Ich glaube, es liegt daran, äh, weil bei der RWE gab es ein Selbstbild, äh, die übersetzten RWE für Räuber, Wegelagerer und Erpresser. Und äh, ja, pff, ich lasse das jetzt erstmal unkommentiert, aber das lag ja vielleicht auch daran, weil RWE natürlich auch ein sehr großer Monopolist, äh, Monopolist ist äh, und dort Leitungsproviderschaft und Content-Providerschaft, um es mal in unserer Sprache zu sagen, äh, in einer Hand liegt. Und das, was gerade äh, hier auch durch die Drossel und äh, durch Kooperation, die die Telekom dann eingeht, da geht es nämlich genau darum, da geht es darum, äh, dass sozusagen manche dann zu der äh, Lobby der Telekom dazugehören und durch Verträge sich da reinkaufen und andere eben nicht. Und äh, ja, dann entsteht da Content- und Leitungsindustrie gebündelt. Und äh, da gibt es eigentlich eine eu an Bandlingen. Äh, Richtlinie und die sollte eigentlich mal für Telekommunikationsanbieter äh, auch äh, vielleicht live geschaltet werden. Also, liebe Aktivisten, wir haben was zu tun. Weiterkämpfen für den Weltfrieden. Aber was das Tolle ist, das habe ich noch so gegen Ende, was sagt denn das Netz zur Drossel? Weil wir haben ja Twitter, äh, wir haben diese ganzen Social Medias und man sieht jetzt gleich in diesem Video, äh, das ist gerade live. ja. Also Da reden die ganze Zeit Menschen im Netz, äh, was da mit dieser Drossel kommen äh, ist und äh, wie das denn überhaupt sein kann und sie mobilisieren sich. Und genau das ist hier dieser Aufruf. Und ich werde jetzt gleich zur Republika fahren und mich dort mit einem Aktienprofi, der auf ganz vielen Hauptversammlungen schon mal war, treffen. Und äh, er wird dann mal erläutern, was ist denn so eine Hauptversammlung, was denn passiert denn da? Und damit haben wir dann so das Setting. Ja? Dann können wir danach nämlich uns vor unsere Videokameras setzen, so Templates runterladen und dann uns virtuell auf diese Hauptversammlung stellen und sagen, René, so geht das nicht. Ich als Shareholder möchte nicht äh, mit in diesen, wie soll man sagen, ich möchte keine Komplizenschaft, ich will nicht, dass man mir als Shareholder mich, mir irgendwann mal Komplizenschaft vorwirft. Also jetzt aber weiter für das Weltfrieden und man sieht, das Netz hört nicht auf. Das Netz kämpft um seine Freiheit. Ja, dann weiter kämpfen für den Weltfrieden.